Let the future talk. Wir sind drei sehr gute Freunde. Also ich würde nicht sagen, dass ich vor den auch so Mensch war, der auf jeden zugeht. Bei uns geht es in erster Linie halt eben um effektive Raumnutzung. Das möchte ich eigentlich jedem Menschen, der mir entgegenkommt, möchte ich davon erzählen. Hat das schon mal irgendwer gemacht, kennt sich da irgendwas aus. <lacht> Boah, das hat was mit Versicherungen zu tun. Du kannst dann Leben auch total Larifari vor dich hinleben und trotzdem schön haben. Und es gibt. Zick Räume, die einfach leer stehen, die keiner benutzt. Ich fand aber das Gebäude war einfach, da war niemand, man hat nichts gehört, nichts. Nur Leute reichen, deren Räume ansonsten nicht vermietet werden würden. Ja, nicht die eigene Idee verraten. Also gab es sowas? Oder seid ihr mir unheimlich? Scheiße ich nichts, versuch's trotzdem. Gerade wir kommen aus einer Schule, wo das Toilettenpapier schon manchmal sehr eng geworden ist, ähm, bis das wieder ein bisschen wurscht geworden ist und du dir denkst, das muss doch funktionieren. Die, die Zukunft macht mir Mut. Ich bin einfach Mut zu sagen, ich bin das wert und wir mit unserer Idee. Na cool, Jungs, macht's weiter, kann ich euch helfen. Es kostet bei uns etwas, ja, prinzipiell. Und haben heute eine, eine fertige Webplattform, auf der man Räume vermieten kann und Räume mieten kann. Irgendwie hat das was. Irgendwie ist es eine coole Idee. Ja, irgendwie hat es mich auch gerissen, das Thema. Es ist schnell rauskristallisiert, dass eben der Paul und der Jakob die perfekten Teile für das ganze Team sind. Wir sind Clemens, Jakob und Paul und gemeinsam sind wir das Team hinter Book Room. Der Lösung gegen den urbanen Platzmangel. Wir sind alle drei sehr sportlich. Wir kommen alle drei aus Vereinen. Also, wo habt ihr die Kohle her? Das ist so ein bisschen einen Entrepreneurial Spirit, sagt man auch, und uh, entwickelt. Und aus jeder Krisenzeit ergibt sich dann auch unverhofft einfach tolle Sachen. Und wir haben ein Praktikum gewonnen. Schulmann und Schulen waren bis, jetzt, werden bis jetzt von keiner ein, an anderen Plattform bis jetzt angeboten. Wie ist euch denn das passiert? Schule, Bildung hilft. Ja, er hat noch kurz Zeit, schauen wir das noch kurz. Ähm, haben wir das kurze erzählt? Ich habe eine Visitenkarte bekommen. Wie viele Leute es gibt, die, die dich unterstützen wollen? Eigentlich möchte ich es genau dem, der mir gesagt hat, das funktioniert nicht, auch noch zeigen ich. Wenn es Räume gibt, die ihr habt, die ihr anbieten wollt oder wie ihr Räume braucht, kommt gerne zu uns. This Future Talk was powered by die Mutmacher.